Er will immer, sie will nie. So rum ist es in den meisten Anekdoten oder Witzen über Sexualität. Tatsächlich kommen Paare jetzt immer häufiger in meine Praxis mit dem umgekehrten Thema. Sie will immer und er sagt immer wieder nein. Tatsächlich erscheint es dem Paar so, immer und nie. Aber in den meisten Fällen haben sich die beiden in ihre Jeweiligen Extrempositionen hineinmanövriert. Das heißt, der oder die eine will viel seltener Sexualität als er oder sie anklopft. Man drängt nur so häufig auf eine sexuelle Begegnung, damit es überhaupt mal passiert. Auf der anderen Seite wäre öfter die Bereitschaft da, aber es scheint, als es scheint, aber man ist so mit dem Abwehren von Druck beschäftigt dass man sein eigenes Bedürfnis nach intimer Körperlichkeit nicht mehr wahrnehmen kann. Um aus diesem Tauziehen, das beiden den Genuss der Sexualität verdirbt, zu entkommen, kann ein Experiment helfen. Vereinbaren Sie mit Ihrem Partner gemeinsam. Und nur wenn beide zu dem Experiment bereit sind, kann es funktionieren dass sie für eine vorgegebene Zeit, zum Beispiel vier Wochen, eine Regel einführen, der das Gefühl hat, der, der das Gefühl hatte, wenn ich nicht anklopfe, dann werden wir nie wieder Sex haben, macht für die begrenzte vereinbarte Zeit keine Angebote, während in den nächsten Wochen der Partner immer auf den anderen zukommt, wenn ihm nach Sex ist. Vorsicht, das heißt, muss nicht jedes Mal in die Tat umgesetzt werden. Das Gefühl reicht. Das heißt, ich würde jetzt gerne, aber muss noch einkaufen, zur Arbeit etc. Denn das Ziel des Experiments ist für beide herauszufinden, wie oft der weniger Aktive tatsächlich Lust empfindet. Und ob diese Häufigkeit so sehr unter der Häufigkeit liegt, als der ständig Anklopfende meint. Na, gern höre ich von Ihnen welche Erfahrungen Sie gemacht haben.